Hallo Poké-Freunde und Pokenenten, willkommen zu einer weiteren Folge Bald of ja. ja! Letzte Folge waren wir am Nether, wir sind nur eben rausgegangen, weil wir ja, hatten eine gute Idee, kann der Lena aber sagen. Ja, und zwar wollten wir uns in dieser Folge darauf konzentrieren, uns im Nether eine Festung zu suchen. Vorher die Koordinaten abspeichern, wo wir offscreen sehr gesucht haben. Und dann werden wir uns nach einem Dungeon, einem Skelett Dungeon ausschau, ausschau halten, nach ein paar Lohn. und versuchen ein paar gute Bücher und Diamanten aus Luches aus den Festungen zu holen. Genau. Und Leon meinte, irgendwo wohl voll mit Schnee. Ich glaube, da drin ist Leute drin, es ist voll mit Schnee. Es regnet gerade. kann man schlafen? Nee, es wird nee, nicht nee, als nee. Nacht gewertet. Übrigens, Leute, ich schaut mal hier im Chat. Leon hat sich jetzt einen neuen Namen gemacht und neues neuen Skin. Leon ist dope. Früher bekannt als Leon of Astral. Da hat das seine. Oh Leute, ich hab deine Spiel-ID eingeblendet. Cool. Das kann man, warte. Kannst du es auch? Geh mal auf meinen Namen drauf, auf Tab. Also nicht auf Tab, sondern auf T. Ne, geht bei mir nicht. Okay. Ich kann... Moment mal. Mike, warte. Doch, ich kann das bei mir machen. Hier ist meine ID, Leute. <lacht> Lol. Okay, cool. Geil Also Leute, erstens haben wir ein paar äh, Fehler behoben und ich habe jetzt auch endlich Phantom äh, in den ganzen Folgen ähm, nachgemacht. Jetzt, wo ich das gerade aufnehme, habe ich von 14, 15 und 16 noch nicht gemacht. Das wird aber noch nachholen. Und auf dem Phantom ist nämlich ein neuer Skin. Äh, Leon, kannst du dich mal eben aus mit der Rüstung, wir wollen einen neuen Skin sehen. Ich finde den eigentlich ganz cool, mehr detailreich, nur sein Gesicht ist so mehr. Anständig und das bist du nicht, Leon. Das bist du nicht auch. Was für so vollständig Schade. Hey, das ist Schatten drei Und wir haben nicht genug Sachen dabei, glaube ich. Also ich habe nur 44 Fackeln. Ich hätte müsste noch ein paar. Sollen wir schon reingehen? Na nicht. Es äh, rückelt ein bisschen bei mir. Ich wollte noch kurz was verzaubern. Ich schau ab jetzt auf die Zeit um halb. Machen wir die Aufnahme beenden. Tun die Aufnahme beenden. Ja. Ich. Wenn wir Lack auf das Ziel auf dem Buch machen. Oh, ein Huhn ist geflüchtet. Cool. Ist es ein Erwachsenes, dann tötet dafür habe ich ein Baby erzeugt. Okay, ich töte es. Aber mit dem äh, Zerschnitzler, denn der verbrennt ja. Bam. Gibst du mir wenig, obwohl nee, ich habe genug. Es ruckelt ein bisschen, dann Leute, ich weiß. Hat auch letzte Folge einmal also so richtig stark geruckelt. Mike, was wir benötigen, hast du? Fünf Eisen? Mm, zwei Eisen habe ich nur Eisenbaren. Aber ich glaube, in der Truhe ist sein. noch was. Ich, ich habe tue... nur eins. Mm. Also. Okay, Leute, dann gibt es kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mir nicht Eisen gefarmt habe. Ja, und ein bisschen Kohle. Dann sehen dann wir gleich wir mal wieder. Kurz... So, da so, sind Leute, wir dann sind noch wir hier, ja? Ja. ja. Mit einer schönen Synchronen. Ja. Christo. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon in Never. Nein, wir verbraten mhm. jetzt erstmal das Eisen. Ach, stimmt, stimmt. Wir brauchen nämlich... Einiges äh, an Eisen! Ja Leon hat nämlich gesagt, man kann da glitchen mit Cauldron und Wasser. Das ist kein Glitch, das ist eigentlich so gemacht. Es ist die einzige Methode sich im Meta zu löschen, was viele Leute aus Waro 4 kennen. Ja. Dafür brauchen wir... Ich mache hey Leon, machen ich gebe dir mal zwei Eisen, was ich noch habe. Da kann ich den Cauldron machen. Ich habe nur noch einen Lapis Lazuli in dem wie viel hast du noch? Hä? Es gibt Eisen Nuggets! Ja, ich weiß aber nicht, was sie bringen. Okay, ich habe den Cauldron. Oh Gott. Meine Schuhe gehen langsam kaputt. Und du hast hier eine Truhe noch eine. Soll ich die äh, benutzen? Welche Truhe? Hier, hier ist nämlich noch eine und die ist voll. Und meine Schuhe sind nur noch äh, ganz wenig Haltbarkeit. Du kannst sie verzaubern und dann mit dem Anbau machen. Meine haben auch nicht mehr so Ja, den. aber ich habe nur noch eine bis Lazuli. Das ist das Problem. Hier hast du zwei weitere, könntest du auf Level 3. Ah nice, danke. Falls meine kaputt gehen, kann ich sie sofort Eimer. ersetzen. Wasser Wassereimer. Mhm. Du kannst mir auch äh, noch einen Helm machen, weil ich habe keinen. Ne? Äh, das machen wir später, weil ich glaube, sind jetzt und Eimer sind erstmal wichtiger, wenn wir auf Expeditionskurs auf E-Meter sind. Gut, äh, zack. Federfall 3! Auf was, auf was, auf was? Schuhe! Ja, ich meine, welches Level? 3! Federfall 3 für 3 Lapis und 3 Erfahrungen. 13. Wie 13? Du meinst du jetzt? Ich komme mal Video. Digga, Federfall 3! Kannst du das machen? Ja, soll ich machen? Mach mal. Okay. Federfall 3 auf meine Eisenstiefel. Dann jo, mal die Schuhe her. Gib mir mal die Schuhe. Oh nein, nein. gib her. Warte. Gib Schau dir die sie mal nicht. an. Die sind heftig. Die sind heftig. Und meine haben nur Schutz. Oh, was hast du drauf gemacht? Schutz 2. Oh, ultimative Schuhe. Das zieh ich dann gleich an, wenn meine kaputt gehen. Okay, ich hab jetzt gleich... Bin ich... also, du könntest ein Stückchen lauter reden, aber nicht zu viel. Okay. So, das heißt, das haben wir... Das hat es nicht geändert. Ich habe hier einmal... Ich habe Schuhe gemacht, kein Helm. Das ist dein Ernst? Digga, was hast du mit deinem Yeezy, selber? Ich tu die Eisenschuhe dann wieder unten. Ich nehme die, ga nehm die ganze Kohle mit, weil die ist äh, wichtig. Ja, ich, ich tu die Eisenschuhe. Die Eisenschuhe bitte jetzt drin lassen. Ja, genau, ja. Okay, ich hab. Wie viele Wassereimer hast du? Einen. Okay, ich habe jetzt ja, ich kann jetzt vier weiter. Das ist mein lava -Eimer. Ich weiß, das wird jetzt gerade, der Anfang wird ziemlich lang, das, dafür entschuldige ich mich. Aber dafür werden wir auch ein bisschen schneller machen im Never. Und Leon, vielleicht hast du schon gesehen, wir haben schon zwei Strikes. Und beim dritten, nach dem dritten Strike, müssen wir uns was ganz, ganz fieses und Schlimmes ausdenken. Zum Beispiel Inventar los oder sowas. Also wir dürfen nicht mehr cheaten, sonst haben wir den dritten Strike. Okay, dann ab in Meter. Du gehst vor, ich habe Angst. Wir sind eh safe, vor? oder? Waren ja, wir safe? Sind wir fail safe? Ja, du kannst nach vorne gehen, wenn du von dort reingehst. Okay, rein. Wow, es geht los! Da bist du. Schon Gas, schon Gas. Okay, weil ich ich gehe davon weg. Geh mein Rücken. Weg vom Metaportal. Ja, nee, ich habe Feuerzeug dabei. Hab immer dabei. Boah, irgendwie. Oh, Leute, ist ja. Was passiert? Mike, Mike, Mike, hey, er er ist bei mir nicht. Doch da. Geh vom Metaportal. Warte, weg. Der kann weg, das ausschießen. Ich, ich der kann das ausschießen. Ich weiß, aber ich habe Feuerzeug. Ich auch, ich auch, aber es hält mich fast, ne? Nee, nee, nee. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Bei mir ist es nämlich irgendwie so ganz dunkel geworden hier. Kommst du? Ich setz Fackeln hin. Achtung! Er schießt, er schießt auf dich, er schießt auf dich, er schießt auf dich! Wo ist der? Boah, fuck. Ich wäre ja fast runtergefallen, weil es die laggt. Hier drinne. Ich sehe ihn. Ich hab keine Pfeile mitgenommen. Ich habe die in die Kiste getan. Ich hab 25. Ich gebe dir die Einmal. Hälfte hier. 13. Wo ist der? Da unten. Wo? Ah, da. Geil. Sollen wir da runtergehen? Ja. Man muss jetzt ganz aufpassen. Ich werde jetzt auch nicht mehr rennen. Warum hast du kein Essen? Doch. Ach stimmt, ich muss essen. <lacht> das habe ich ganz vergessen. Mit so, jeder Fall drei wollte du das eigentlich easy überleben. Also wir haben hier keine Treppe richtig. Soll ich runterspringen einfach von hier? Ich bin auch runtergesprungen. Alter, verliert man noch viel Leben. Hä, wie viel Leben hast du verloren? Dicke, wo bist du? Ich sehe gar nichts mehr. Warte, ich komme sofort. Ich baue gerade noch. Ich höre wieder ein Gast. Pass auf, wo du hinläufst. Da soll ich über unsere Brücke, die Steinbrücke. Also unten bin ich jetzt. Ich bin auch unten. Warte, ich komme jetzt hoch. Da bist du. Da bist du. Warte, ich komme zu dir. Ich höre ein Gas wieder. Ich höre keinen... Für Minecraft-Sounds richtig geräusche 20. Falls du rein... brennst, sag Bescheid. Nö, ich habe den Call und Geil. Oh Gott. Hast du ihn geschlagen? War... Nein, nein, nein, nein. Das hier sollten wir nicht abbauen, Mike. darunter ist direkt der Lava See. Ja gut. Solange du es wieder zu zugebaut hast, sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ach, gehen wir jetzt doch da lang? Ja ja. Ach hast du die kornis abgespeichert? Oh nein. Da müssen wir einfach den Weg der Okay, Auf warte, ich mache jetzt eben. Zack. Screenie gemacht. Das ist gut. Cool. Und, und zur Not schickst du mir dann die Aufnahme, dann schauen wir nach. Ne? Ja. Fuck, ich habe hier richtig Angst. Ich setze so trotzdem ja Fackeln anstatt ähm, Feuer. Weil Feuer, das ist hier so natürlich und Fackeln, da we weiß man sofort, da sind wir gegangen. Wo bist du? Bist du hochgegangen? Ich bin hoch, ja. Ach, hier oben. <lacht> Sollen wir es nicht mitnehmen? Ich habe, ich habe Schaufel dabei. Was hast du dabei? Schaufel. Sollen wir das mitnehmen? Sorry, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Nimm mal sechs mit. Für Neta warten. Habe ich. Super. Ich Netawarzen? will jetzt echt nicht sterben, weil das Projekt soll noch nicht enden. Da habe ich echt ja. noch keinen Bock drauf. Ähm, folgst du mir? Selbst wenn wir uns jetzt verirren, ich habe jetzt einen Cordis gemacht. Hä? What the fuck? Und dann können für, wir uns da hab, einfach hinbewegen. Ich hab gerade für zwei, für eine Sekunde gebrannt. Hä, hey, lol, alles klar. Fuck, ist da. Oh, was ist das denn? Lol, wie das aussieht. Das ist normal im Meter. Okay. Denk an Bon niemals unter dir ab. Ja, ja. Wäre mir eben fast zum Verhängnis geworden. Das haben wir noch gesehen, was passiert ist bei Stegi, warum? Welches warum? Eins. Ich weiß. Ich wollte <lacht> Ich wollte Was hast du gesagt? Ich wollte dich testen. Hab alle unsere Kohle verbraucht. Geil, ne? Du Spacke. Naja. Bin schon Bist einer. Ein kleiner. Ja, Spacke. renn halt noch 10 Meter vor. Ist doch nicht so schlimm. Ihr solltet ein bisschen mehr weiteren Abstand. Also Stimmt, hier waren wir ja schon. Hier war ich schon einmal. Da warst du schon hier. Wow. Ja. Okay. Ja, ich muss gleich dann noch schon die Folge beenden. Nein. Doch. So. Das ist gleich, gleich soweit, Leute. Puh. Wir brauchen aber auch nur einmal zum äh, Dungeon Win gehen, würde ich sagen. Weil jetzt noch, mein's, noch mal zum dann zu gehen, das lohnt sich eigentlich nicht richtig. Ja, dann machen wir einen Weg dorthin dann beim nächsten Mal. Weil also wenn sind wir den Wither spawnen, ja? Pass auf! Niemanden schlagen, sonst sind wir sofort down. Also das ist richtig. Ja gut, wie hey, wieso geht hier. wie keinen Autotext? Das ist also, 1.11, Leute. Stimmt, ich habe gar kein Labby mit drin. Mike, weißt du was? Ja. Was ist... Ich habe den in geworfen. Ich gehe gleich weg. Das hast du nicht. Das hast du nicht nicht. Habe ich auch nicht. Du hättest eine in der Pelle aber sonst sehen müssen. Ja, mach nicht. Ich, ich gehe mal die ich Richtung, ohne dich. Erstmal. In äh, welcher Richtung bist du gegangen? Alter, wie viel Quatsch. Hier, ich, ich springe. Hier. Ich, du schaust mich sogar an. Ja. Ich war gerade im Inventory. Ja. Was ist das da hinten? Wo? Ach so, ich dachte, das wäre wär eine Neta-Festung. Ich hoffe, wir finden eine noch. Da werden wir die, die anfangen hier in diesem Part und den nächsten Part dann auch schaffen. Ansonsten. <lacht> Ey, Mike, Coldwell. Fuck, fuck ich! ist da hinten da hinten dort da hinten ich geh drauf ich geh drauf geh weg ich habe die bessere Rüstung ich kann ihn nicht Erstens. sehen ja du hast gute Rüstung fuck wo der, der hat auf... haben geil mal schauen ob der was gedroppt hat für Regenerationstränke doch die Fackeln sollte man eigentlich gut erkennen leon diesmal level da traue ich mich nicht runtergehen ich habe eine Gasträne ich habe eine Gasträne ich habe eine Gas nice Gasträne. super das ist, das ist und jetzt unsere dritte unsere dritte ja ich will noch meinen Pfeil. Das Spawner sind aber auch richtig scheiße. Die sehen so richtig komisch aus. Die gibt es aber auch nur an der obersten Ebene von Neta. Ja. Ich habe wieder ein Gast. Ähm, nee, es gibt ja einen Enderperlenbug im Neta. Ja. ja, und ich bin hier ganz alleine, unter Und habe Angst. Auch. Okay, ich bin gleich Level 30. Wir bräuchten noch ein paar Bücher. Da, da bist du. Soll ich hier auch einfach oben warten, ne? Komm, ja. Komm, okay, wir ich gehe mir nicht vor. Ich gehe mir nicht vor. Ach so, soll ich kommen Runter? Ja. Komm mal her, komm mal mit. Wie kann man? Okay, ich renne man... einfach, ich renne einfach zu dir. Hier muss man aufpassen. Ja. Ähm. Okay, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Einfach weiter geradeaus, einfach weiter geradeaus, Mike. Leute, ja. Leute, ich habe gerade die totale Orientierung verloren. Da bist du da. Hey. Ich würde sagen, wir gehen ich würde sagen, nicht rennen. Weil ich, ich hoffe man gemacht. hört nicht mein PC, weil der macht gerade äh, harte Zeiten durch. Das hört sich zumindest so an. Hab nur noch, nur noch einen Stack Fackeln. Alles klar, Leon. Sind wir echt War, runter? Das ja... ja, ja. Wir müssen alles erkunden. Ja Mike! Mike, wonach sieht das aus? Weil ich ja. komme. Wonach sieht das aus? Was? Ich es gerade nicht, welches. Was? Das ist da vorne. Da wurde der Sehensand ist. Äh, Leute! Ich glaube. Wir haben einen speziellen Sehensandort gefunden. <lacht> Aber das ist nur so random generiert. Das kann ich nicht glauben, dass es echt ist. Also dass ist jetzt echt gewollt ist. Ja, das ja schon Leute, wir haben so ein Sieg genommen. Ach Leon! Hier ist einfach so Glowstone direkt am Boden. Wir brauchen mehr Glowstone. Wir haben, ich habe gesehen, ich hab du hast ein bisschen was vielleicht. abgebaut. Ich habe richtig viel... Leid. Ich beschütze dich, falls, falls Lohn kommen, weil die sind immer in der Nähe von Glowstone. Mike, im Netas überall Glowstone, du... Ah oh Gott. Ich helfe dir ein bisschen mit. Ja, wir haben. ich sollte jetzt zwei Stacks dann zu Hause haben. Ja, das, das ist gut. Okay, komm, weiter. Welche Tränke kann man noch mal damit machen? Ich glaube, irgendwelche guten äh Nee, mit dem Dings kann, mit Glowstone kann man glaube ich verlängern oder hochstufen. Bin mir nicht sicher. Nee, Rock, äh, Redstone war verlängern, ich glaube Glowstone war hochstufen. Ich bin nicht so der Spezialist, was das angeht. Oh, Leonie ist es richtig lahm. Und es ist spooky. Hier war ich aber auch einmal schon Weiß ich. Hier war ich auf jeden Fall einmal schon. In der vorletzten oder letzten Folge so war ich. Du? Schon mal. Warte, ich ist eigentlich ganz gechillt, mal hier ein wenig durch den Nether zu laufen. Ich sehe dich echt nicht mehr. Da. Ich seh dich. Ich, seh dich. ich hasse die Hölle, wenn die so riesengroß ist. Hölle ist immer riesengroß. Ich glaube, es.. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wisst ihr, ob die. ob der Nether, Ob der Nether eine Begrenzung hat. Gast! Wo? Ähm, ach übrigens Leute, ich sag ja immer Neta, obwohl das ma manche Leute auch never dazu sagen oder einfach nur Hölle, ich sage einfach alles dazu, einfach wie es mir passt. Okay, Leute, haben würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Nee, komm, wir müssen noch ein bisschen suchen und den Gas killen, weil der fuckt mich gerade schon ab. Und so möchte ich keine Folge. Oh Gott, ist das ein großer Lavasee. Und da unten sind voll viele Magma Cubes. Können wir vielleicht auch noch mit... Oh, Schießt der? Ist doch niemand. Ich weiß das ist nichts da hinten sieht schon komisch aus also es ich jetzt nicht so Slime, ganz in der Nähe von mir Magma Ich höre ihn Ich sehe ihn! Da hinten! Also es ist wahrscheinlich nicht der, den du da meinst bist du. Komm mal her Dort Dort vorne Leute, was Dort. ist denn das da? Das ist ein Magma-Slime das sieht ja alles so komisch aus. Wie ist unsere Hölle denn generiert worden? Sehr strange. Sollen wir da vielleicht lang gehen oder so? Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Es war sehr Was? dunkel, Leute. Ich weiß. Komm, ist her. Her. Komm her. Ich traue mich nicht. Hier ist so viel Lava. Wenn wir einmal brennen, dann brauche ich dich sofort. Ja, deshalb ble so bleib bei mir. Ich fände es gut, wenn wir das vielleicht äh, stopfen würden, aber das würde zu viel Zeit dauern und alles. Ja, vor allem müssten wir mal die Decke dann. Gut, dann würde ich sagen, sollen wir uns dann hier einen Bau nehmen, weil ich komme zu dir hoch. Oh, ich sehe gar nichts. Das ist, wahrscheinlich sehe ich nichts, weil bei mir so hell ist hier, hier drinnen. Was schon ziemlich strange. So, dann würde ich sagen, John baut uns hier eben ein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, diese Folge haben wir nicht sehr viel geschafft. Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava. Renn, renn, renn! Wie, ges Wie gesagt, diese Folge haben wir nicht sehr viel geschafft. Leider. Nächste Folge werden wir dann weiter nach den Dings suchen. Die Folge war echt blöd irgendwie. Tja, ist halt langweilig, aber das hat man so ein Let's Play halt an sich. Tja. Ne? Und würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Lasst ein Like dann. Hau rein und, und tschüss!